Also, mein Name ist Franziska Link, ehemalige Dozentin, Professorin für Neue Medien der Hochschule für Design und Kunst. Ich bin Agatha, Agatha Fausch. Ich bin auch an die Veranstaltung gekommen, weil ich gerne erzähle vom Frauenstreik 1991. Und damals, um 91 hatten wir die Gleichstellung in der Verfassung und nichts ist passiert. Und darum haben wir gestreikt. Also der große Link, das war eigentlich die Verbindung zu den Gewerkschaften. Das war ja. die extrem hilfreiche Brücke, also das betraf VPOD, ja. SGB. Ja, wir hatten noch sehr viel mehr Branchengewerkschaften, aber wirklich die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, die haben das auch äh, unterstützt, weil wir äh, gut Positionierte Frauenpräsidentinnen äh, in der Gewerkschaft hatten. Wie wir mit Arbeiten begannen, haben wir, wir ja versucht, wirklich diese Plattform zu öffnen. Also zu allen Frauen hin, diejenigen, hm. die sich zu den äh, Liberalen, also Vertreterinnen hm. aus der FDP, CVP und so weiter und so fort, und da haben wir uns ja fast die Zähne ausgebissen. Ja um die irgendwie begeistern zu können. Wie wir da mit unseren Plakaten auf den Sackkarren durch die Stadt gingen, dann gab es immer wieder Frauen, die ganz stur stillgestanden sind und einfach den Kopf geschüttelt haben. Dann dachten wir, na ja, immerhin das. Wahrgenommen <lacht> wurden wir, aber eben nicht unbedingt mit Beifall. So. <lacht> Erstaunlich ist, dass wir also 1991, hm. wir hatten keine Sekunde, ja. in keine zugewanderten Frauen im Streikkomitee, vielleicht bei den Aktionen, aber ich erinnere mich an eine. Erstaunlich. Für mich ist das ein Geschichtstag und ich werde ganz sicher kommen und ich werde irgendeiner einer Aktion teilnehmen oder wenn möglich eine initiieren, dass man uns hört, dass man uns sieht und äh, dass wir uns Raum nehmen für die Diskriminierungen, die nach wie vor da sind, auch wenn vieles auf Gesetzesebene etwas besser geworden ist, aber von der Gesellschaft noch wenig getragen. Musik